Ihr kennt es alle, hingefallen, Schürfwunde, gegoogelt, Diagnose, Hodenkrebs. Ich finde es mal sehr gewagt von bestimmten Seiten, bestimmte Symptome völlig zusammenhangslos einfach aufzuzählen und die dann zu bestimmten Erkrankungen zuzuordnen. Zum Beispiel hier Wassereinlagerung wird auch bei Leber- und so weiter Erkrankungen. Okay, es gibt natürlich auch Studien, die beweisen, dass zum Beispiel Wassereinlagerung auch heißen kann, Niereninsuffizienz und so weiter, Fehlfunktion der Filterfunktion oder... Herzklappeninsuffizienz, das heißt Herzprobleme oder verschiedene Wachstumshormonspiegel ja, gehen nicht mehr komfort mit dem, was eigentlich sein sollte. Oder zum Beispiel auch zu wenig Protein im Blut. Ja, das Alubim ist ein bestimmtes Protein, was sehr wichtig ist für den Aufbau von Blutplasma. Und wenn das nicht mehr da ist, wird das Blutplasma substituiert durch Wasser und dann kommt es zur Wassereinlagerung und so weiter und so fort. Ja, wie kann man das so einfach behaupten? Ich meine, selbst Stress ja, löst Natriumretention aus, das heißt das Zurückhalten von Wasser, ja, weil Natrium speichert ja wieder Wasser. Was aber viel, viel wichtiger ist jetzt die Message hier, also, es ist ganz egal, was du hast, was du siehst, was du googelst und so weiter, das Schlimmste ist, wenn sie sich manifestiert in deinem Dasein und das passiert darin, indem du die Sachen so gesehen viel Aufmerksamkeit schenkst. Ein Architekt zum Beispiel, ja, entwirft eine komplette Stadt, wo Menschen wohnen, arbeiten, Nahrung kaufen und so weiter. Und diese Stadt ist zuerst in seinen Gedanken. Das heißt, alles, was entstanden ist, ja, aus Menschenhand natürlich, hat, unterliegt zuvor einem Gedanken, okay? Und aus diesem Gedanken wird alles erschaffen. Und wenn du eben etwas hast, wovor du sehr viel Angst hast und diese Angst sehr präsent ist, dann schenkst du dem eben auch sehr viel Raum. Und dieser Raum wird sich auch manifestieren in deinem Dasein. Das heißt, wenn du für etwas Angst hast, dann wird das eben auch genauso passieren, weil du alles tun wirst, um diesen um sozusagen dieser Angst die Realität zu geben, ja? weil du ihm so viel Aufmerksamkeit widmest. Ja? Deswegen, Symptome kann man sich absolut einbilden auch, ja? ganz normal, das ist ganz, ganz wichtig. Deshalb versuche ich hier einmal ganz, ganz klar herauszukristallisieren, Symptome, die aufeinander aufbauen und biochemisch ganz einfach erklärt sind. Ja? Also, was man immer sehen, ist, vermehrt haben Leute Bierbäuche. Ja, das heißt aber alles andere so, das heißt um die Organe so gesehen sammelt sich sehr viel Fett, aber alles andere ist sozusagen relativ schlank, ne, nennt man auch Schwangeren Figur dann dementsprechend, woran kann das liegen? also wir wissen alle, dass wahrscheinlich, das kläre ich euch alles, dass Toxine sich im Fettgewebe sozusagen einlagern, ja, das heißt dein Organismus bzw. Fettgewebe ist nichts anderes als das Logistikunternehmen der Leber, okay, deine Fettzellen ist das Logistikunternehmen der Leber. Also, wenn du solche Toxine hast, die irgendwo verstaut werden müssen, ja, dann ist das natürlich sehr unsachlich, sehr unvernünftig, das in dem kleinen Finger zu tun, weil der Weg von Leber bis zu dem kleinen Finger eben sehr sehr weit ist. Das heißt, alles was sich um die Leber ja, ansammelt, das ist natürlich sehr sehr sinnvoll, weil es natürlich auch nicht weit ist. Ja von der Leber, das eben nach dahin eben zu transportieren und das auch wieder zurück zu transportieren, wenn die Zeit dafür gekommen ist, okay? Nur mal ganz kurz das zu der Akkumulation von Fettzellen in diesem Bereich. Ein Satz zum Beispiel, also Toxine wären gar nicht toxisch, wenn sie wasserlöslich wären, weil du den größten Teil wieder ausscheidest davon. Das klären wir gleich alles in der Studie. Ähm das gleiche mal mit Supplements. Ja? Du nimmst sie ein, wenn die wasserlöslich sind, zum Beispiel Ascorbinsäure, einfach so unaufgearbeitet oder sonst was, scheidest du den größten Teil einfach wieder aus. okay? Das heißt, es muss eine bestimmte Lipophilität da sein. Das heißt, die Hingezogenheit, Affinität zu Fettgewebe, ja, Fettlöslichkeit muss da sein. Eine sehr, sehr interessante Studie von 2005 ja, von Barbara Murdoch durchgeführt. Und da wurden wasserlösliche und fettlösliche Toxine untersucht und dessen Akkumulation im Blutserum so gesehen bei Menschen. ja, Und zwar, also. Untersucht wurden Polychloridide Ja, das bekannteste ist natürlich das Bisphenyl A, ja, das kennen wir, das BPA, der Weichmacherstoff und natürlich auch dann Schwermetalle, die aber dann organisch gebunden sind, ja, mit Methylgruppen und so weiter, zum Beispiel äh, Methylquecksilber, ja, Methylmercury. Also, hier sehen wir zum Beispiel in der Abbildung, ja, ganz ganz spannend, sehen wir, was passiert, wenn wasserlösliche Toxine in den Körper eintreten und man sieht nach einem Tag bereits 95% der Toxine werden einfach ja, also zu wasserlöslichen Metaboliten synthetisiert und das werden sie sozusagen Exkrement oder Urin. Zum Vergleich einmal hier die fettlöslichen Vitamine und wir sehen hier ganz ganz klar, zum Vergleich, nach drei Jahren sind immer noch 50% da, vorher ein Tag 95% eliminiert. Da sehen wir einfach mal, wie mächtig fettlösliche Toxine sind, weil sie letztendlich in unseren Körper eingespeichert werden. Ja? Warum passiert das überhaupt alles? Ja? Also wenn die Leber überfordert ist mit dem was du ihn sozusagen aufbindest. Ja? Das heißt, die Akkumulation bzw. die Dichte von Toxinen ja, pro Dezil, Deziliter und so weiter, Gramm pro Deziliter in deinem Blut, dann wird das nicht passieren, die Leber ist überfordert und wird dem nicht mehr nachkommen, der Arbeit. Ja? Das heißt, wenn du zum Beispiel zu wenig Ballaststoffe auch in deiner Ernährung hast, ja? das heißt, deine Leber wird die Toxin natürlich auch in deinem Magen-Darm-Trakt vermehrt oder in deinem Urin natürlich auch vermehrt. Äh, hineinstoßen, damit es da, über den Körper ausgeschieden wird. Ähm, wenn du aber keine Ballaststoffe hast, woran es gebunden werden kann, weil Ballaststoffe sind immer fettlöslich, so gesehen, ja? zum Beispiel -Schalen, ja, die Schalen sind fast nur Zellwände, so gesehen, ja, und die sind natürlich immer fettlöslich, ganz, ganz klar, ja? äh, dann kann das nicht mehr in dem Maße passieren. Ja, Und das Wichtigste ist letztendlich darin zu verstehen, dass dann zu einer Reh- Asorption, also Re-Resorption sozusagen wieder kommt. Ja? Und dass wenn die Re-Resorption wieder da ist, dann ist es sozusagen ein Kreislauf. Ja? Das heißt, die Leber kommt dem nicht mehr nach. Und weil die Leber dem nicht mehr nachkommt, wie zählt letztendlich das, das Zwischenlager an diese Toxine? ja? Deshalb das heißt, wie wieder hier der Satz: ja? Das Fett ist das Logistikunternehmen der Leber. Das heißt, sie wird sich sagen, okay, solange schleuse ich es da ein, nicht weit von mir, natürlich, damit es nicht durch den Körper geht und andere Schäden anrichtet, ja? nicht weit von mir in diesen Bierbauchregionen so gesehen. Ja? Dort lagert es sich sozusagen ein, beziehungsweise Fett um die, um die Organe, ja? damit es dann wieder relativ schnell da rankommt, wenn die Zeit dafür reist ist, um das wieder abzubauen. Ja? Und damit, wie gesagt, damit es nicht so weit eben von der Leber wegtransportiert werden muss. Ja? Das heißt, wie gesagt, das erste Symptom ist, du kannst nicht wirklich abnehmen, weil du die richtigen Bedingungen nicht schaffst, damit die Toxine wieder ausgeleitet werden von der werden von deinem Körper, ja, das heißt zum Beispiel zu wenig Ballaststoffe oder sonst was, ja, zu wenig äh, blutreinigende Lebensmittel und so weiter, komme ich gleich noch zu. Das heißt, du hast Probleme abzunehmen, beziehungsweise du wirst eher aufbauen, weil die Leber muss ein Logistikunternehmen aufbauen, um die ganzen Toxine zu zwischen, äh, zwischenzulagern, so gesehen. Ja. Das heißt, du nimmst eher sogar noch zu, ja, weil die Toxine müssen ja irgendwo verstaut werden. Ja. Das Logistikunternehmen muss aufgebaut werden, der Leber. Ja. Ganz anschaulich. Das daraus resultierende Weitere Symptom ist eine Gelbfärbung, ja, der Haut zum Beispiel, so leichte Gelbfärbung oder die Augen zum Beispiel und das hat diesen Grund, weil die Leber dafür da ist, das Stoffwechselprodukt bzw. die roten Blutkörperchen werden abgebaut, ja, und dadurch entsteht das Bilirubin und dieses muss abgebaut werden, ja, so gesehen von der Leber. Wenn diese aber sagt, ey, Digga, ich bin voll busy, ich habe keine kein Zeit und so weiter, dann wird sich das eben akkumulieren in der Haut und so weiter und so lange rumschwirren, bis die Leber dieser Aufgabe wieder nachkommt, ja. Und ihr kennt das zum Beispiel alle, wenn ihr ein Hämatom habt, ja, dann wird das ja erst so ganz dunkel äh, rot halt wie, der Blut, wie das Blut halt so ist. Und danach wird es halt eben so gelblich, ja, weil es allmählich dieses Bilirubin sich ähm, ja, manifestiert unter der Haut. Und dann wird eben das nach und nach abgebaut. Ja. Und dieses Bilirubin, was aus den roten Blutkörperchen hervorkommt, akkumuliert sich dann in der Haut, weil die Leber überfordert ist. Ja. Das dritte daraus resultierende, was der Leber ebenfalls ihrer Aufgabe nicht nachkommt, ist das ganz Fundamentale, und zwar was viele nicht wissen, ist, dass die Leber eine ganz, ganz, ganz entscheidende Rolle im Energiestoffwechsel spielt, ja. Das heißt, die Leber reguliert deinen Blutzuckerspiegel, ja. Das heißt, wenn es dir nicht gut geht oder abgeschlagen hat, fühlst und so weiter, dann kann das auch mit einem Ungleichgewicht des Blutzuckerspiegels zusammenhängen, ja. Weil, was die Leber macht, sie stellt aus Glykogen, das ist der Speicherstoff so gesehen, ja, den wir Pflanzen haben, also Pflanzen haben Stärke, wir haben Glykogen, ja, die Tiere. Und ähm, das sind auf ganz vielen kleinen Glukosemolekülen aufgebaut. Ja? So. Und die sind, zersetzt sie sozusagen wieder und lässt den Körper wieder Glukose freisetzen in die Blutbahn, das für die Zellen natürlich wieder da ist, da auch die Zellen ATP gewinnen können, wir Energie verspüren und uns nicht abgeschlagen fühlen. Das Wichtige ist dabei, das heißt, sie reguliert ihn, setzt Zucker frei. Das ganz, ganz Wichtige ist aber jetzt noch, sie speichert aber auch den Zucker. Das heißt, Klar, in unserem blutbahn befinden sich ja kein Glykogen so gesehen, ja, das befindet sich immer nur Glucose. Ja? Und diese Glukose, die wir aus der Nahrung bekommen, muss letztendlich wieder gespeichert werden, weil wir ja nicht sofort immer alles verbrauchen sofort. Ja? Das heißt, diese Glukose muss wieder in Glykogen umgewandelt werden. Wenn dieser Leber das nicht macht, dann können wir so gesehen, also erstens ganz klar Diabetiker werden, weil wir den Zucker irgendwie auch nicht äh, loswerden ständig, ja? das heißt wir ständig hohen Blutzuckerspiegel haben werden, und dieses Glykogen nicht weiter gespeichert werden kann, das heißt dieses... Äh, Dieser Zucker, der wir aufnehmen durch die Nahrung, kann nicht weiter gespeichert werden, indem wir, damit wir ihn später wieder für Energienutzung nutzen können. Ja? Und dadurch kommt natürlich auch die Abgeschlagenheit zu, zustande. So, das sind drei Symptome, die aufeinander genauestens aufbauen, wie, alle, wie ich jetzt gerade schön geschildert habe in einem Weg, ja, biochemisch alles erklärt. Jetzt möchte ich nur sagen, was kann man da machen? Ja? also Als allererstes, ja, Detoxifizierung passiert in deinen Zellen. Das heißt, die Lymphe ist das Abwassersystem, die Kanalisation deiner Zellen. Das ist das erste, wo die Toxine Kontakt haben, wenn sie extrazellulär werden. Das heißt, wenn diese nicht fließt und diese unterliegt keiner Pumpleistung, ja, dann wird letztendlich alles stehen und die Toxine akkumulieren sich allmählich in, diesen, also in den Interstitien, also heißt in den Zellzwischenräumen so gesehen. Ja? Das heißt Bewegung, ganz, ganz wichtig. Wir werden nur durch Muskelbewegung, Wehenklappen und so weiter, wird die Lymphe bewegt. Ja, das heißt Bewegung A und O. Bewegung ebenfalls, weil du schwitzen musst. Das ist ein größtes Entgiftungsorgan, damit entlastest du am besten deinen Körper. Ja, das ist die Haut, ganz, ganz wichtig. Des Weiteren Bewegung, die Peristaltik, das ist die Darmbewegung. Ja, das heißt, diese wird angeregt, wenn wir sehr viel Ballaststoffe essen eben. Ja? Und dadurch kommt es ebenfalls zu einer Bewegung, ja? für den Magensäfte und so weiter. Ja? So, als drittes ganz, ganz wichtig ist zu nennen, die Gifte natürlich minimieren. Ja, wir sehen hier zum Beispiel eine Studie, 1976 wurde noch Blei verwendet in Treibstoffen und so weiter, Autos, damit es natürlich nach unten fällt, ganz schlau gedacht damals. So, und das Problem ist eben, dass die Akkumulation von Blei natürlich extrem angestiegen ist in den Menschen, ja, bis auf 16 Gramm pro Deziliter, ja? in dem Blut. So, dann wurde vermutet, ja, sehen wir hier, ja, dass es circa sich, sich nur auf 15 minimieren wird so gesehen, ja, trotz dann 1900, um die 1980 und so weiter abgesetzt worden ist, dieses Blei in diesen ähm, Treibstoffen, ja. Aber, zu, aber tatsächlich ist passiert, dass es bis auf 10 gesunken ist. Das heißt, wenn du die Quelle, den Herd schon mal runter dann passiert schon mal extrem viel von alleine von deinem Körper schon mal, ja? Und natürlich äh, weitere Quellen sind natürlich Pestizide. Ja? Ganz, ganz wichtig, weicht eurer Gemüse oder Obst oder sonst immer 10 bis 12 Minuten in Natron ein. Das heißt, oder basisches Wasser. Ja? Ganz, ganz wichtig. Das ist die Methode, die am besten die Pestizide entfernt hat. Ja? Weil natürlich hier auch Pestizide sind, Toxide, so gesehen. Ja? Und natürlich auch Weichmacher. Meidet auf jeden Fall Plastik. Ja? BPA und so weiter wurden wir hier auch in der Studie sozusagen auch ähm, erwähnt. Ja? Und natürlich esst sehr viel Chlorophyll. Ganz wichtig, einen Angel Juicer würde ich euch ganz dringend empfehlen, weil... Da, Also Chlorophyll ist auch nicht ganz optimal wasserlösig. Es ist gut wasserlösig, aber nicht optimal. Das heißt, wenn du, je besser deinen Safter, desto mehr Chlorophyll, desto mehr sekundäre Pflanzenstoffe wirst du haben. Ja? Und Chlorophyll hat eine, sehr unwissenschaftlich formuliert, aber eine blutreinige Wirkung. Ja? Das sehen wir auch in der Studie. Es detoxifiziert den Körper ganz, ganz klar, dieses Molekül. Das heißt, schraubt den Chlorophyllanteil auf jeden Fall hoch. Ein grünen Saft am Tag, ja? genügend Ballaststoffe und meidet auf jeden Fall Plastik. Ähm... Plastik, äh, Pestizide und vor allen Dingen, ich würde, also ich persönlich würde niemals Fisch essen, weil da sind eben am meisten Schwermetalle. Akkumuliert habe ich auch ein Video damals schon gemacht. Ja, das es wieder von mir. Ich hoffe, ich habe euch geholfen, ein bisschen die Leber zu verstehen und äh, die Maßnahmen, die man einleiten kann, die Symptome und so weiter richtig zu deuten und nicht immer zu, äh, zu Panik und so weiter zu verfallen, weil die Gedanken eine sehr, sehr große Rolle in deinem Leben spielen werden. Okay? Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen, ich würde mich super über einen Daumen nach oben freuen, wirklich, ich würde mich selber ein Abo freuen, ganz wichtig, drückt auf die Glocke, damit ihr auch wirklich informiert werdet, wann ein neues Video überhaupt rauskommt und ich würde mich natürlich auch selber über einen Kommentar freuen und wie ich denke, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder Wissen gibt, kostenlos von mir, bis zum nächsten Mal, ciao.